Jo, ähm, Stefan, willst du jemanden grüßen? Ähm, oh Gott, so viele, ja. Das würde jetzt eine Stunde dauern. Okay. Ich grüße äh, alle. Du grüßt alle. Äh, ein Toast kann gut schimmeln, was kannst du? Ich kann gut schummeln. Wie viele Polis passen auf Digger? Ähm, ich sag mal, die, übereinander, nebeneinander, 482. Äh, Digger segelt ein Neujahr von... Das habe ich nicht verstanden. Digger segelt an Neujahr von? Von Arnis nach Kappeln. Digger's Route für das Volvo Ocean Race ist? Das habe ich auch nicht verstanden. Digger's Route für das Volvo Ocean Race ist? Ähm, ich habe ja zwei Boote. Ich habe einmal Digger in diesem Virtual Regatta und ich habe äh, Moppelkotze. Äh, Digger hängt hinten dran, Moppelkotze fährt gerade nach Rio, weil gucken. Lol. Digger's Kiel und die Sonne. Digger, ich verstehe das nicht. Digger's Kiel und die Sonne. Digger's Kiel und die Sonne sind äh, kennen sich nicht. Foye oder Sonnendeck? Sonnendeck. Angeln von Digga aus? Angeln von Digga aus. Ja, Dynamitfischen geht. Schweden oder Holland? Schweden. Jans Buch 2015 dreht sich inhaltlich um? Keine Ahnung. <lacht> das beste Kompliment, was du zu Digga gehört hast? Ich habe, dieses Jahr habe ich unter Deck gelegen und da ähm, haben sich zwei unterhalten. und Also ich lag unten, die wussten wahrscheinlich nicht, dass ich am Wort bin. Ich hatte dieses, die Luke mischen auf und dann hörte ich so, ach guck mal, wer da ist. Wieso, wer ist denn das? Digger? Können ich nicht. Das ist ein Arsch, aber das Buch ist geil. Die lustigste Bemerkung? Über Digger? Ähm, die meistgestellte Bemerkung ist, wir haben auch mal klein angefangen. LOL. bitte fortsetzen. Winterpause ist? 80er. Äh, Stegbier oder Ankerweihe? Steckbier. Spielstand beim nächsten St. Pauli-Spiel? 0-0 ähm, vorm Spielbeginn. Fußball im TV oder auch andere Sportarten? Fußball. Äh, wie darf man dich auf keinen Fall morgens wecken? Guten Morgen, Jan. <lacht> Bitte fortsetzen. Ab 4 bevor? Ab 4 bevor habe ich Starkwind bei mir. Ostsee, Nordsee oder Karibik? Ostsee. Flens oder Astra? Astra. Äh, wofür gibst du zu viel Geld aus? Für. Astra. Singt Stefan unter der Dusche? Nee. Dein Segelklamotten, have. Ähm, Autoklamotten. Schleswig-Hamburg oder? Momark. Äh Für einen Tag wäre ich gern. Jan Bode, dieser Segelbuchautor, <lacht> <lacht> über den Sie gerade geschrieben haben. Lö. Ja. Danke dir. Gut, gerne.